Mama, sag mir, warum sitzen wir im Keller nur bei Kitzenschein? Mama, warum? Mama, warum? Mama, sag mir, warum ist Papa schon so lange nicht daheim? Mama, warum? Mama, warum? Sag mir, Mama, warum ist wer früher Freund, wer heute unser Feind? Mama, warum? Ich verstehe nicht warum. Mama, fallen heute Nacht wieder bei. Weißt du dich heute wieder in den Schlaf? Und Mama, warum? Bitte Mama, warum? Ich kann auch nicht verstehen, weshalb Geschichte sich immer wiederholt. Immer wieder Krieg, und Leiden, und Tod. Ich versteh nicht warum. Kind, ich weiß nur, dass leider immer noch zu viele Menschen regieren, die von Krankheit und Krieg profitieren. ich verstehe nicht warum. für ihre Macht wörtlich überleichen ging, die Kriege provozieren, um zu kassieren, ich glaube, das ist es, warum, warum immer die Reiche werden, während zu ihren Füßen Unschuldige sterben, ich verstehe nicht warum, sag mir bitte warum, Mir bitte warum. Mama, du brauchst nicht mehr zu weinen, wenn du es mir erzählt, dass das Böse nicht gewinnt. Und Mama, weißt du, wenn ich groß bin, mach ich uns eine Welt. Wo man einander liebt, einander hält Und wo man nur verdient, wenn man einander hilft Mama, du brauchst nicht mehr zu weinen Denn wenn du mir dabei hilfst, dann mach ich uns eine neue Welt